Pro Academy ist unsere weltweite Trainingsakademie, die ihre Mitarbeiter optimal schult, um das Maximale aus Pistenraupen und digitalen Lösungen herauszuholen. Denn ohne entsprechendes Know-how liefert auch das beste Fahrzeug und die modernste Software nur einen Bruchteil dessen, was möglich ist. In unseren fahrzeugspezifischen Technikschulungen lernen Ihre Mitarbeiter, wie sie Wartungen und nötige Reparaturen schneller und kosteneffizienter durchführen. Unsere Fahrertrainer unterstützen und trainieren herstellerunabhängig bei den täglichen Präparierarbeiten den richtigen Umgang mit Schnee und Maschine für die perfekte Piste und ressourcenschonendes Arbeiten. Effizientes Pisten- und Schneemanagement wird immer entscheidender für den erfolgreichen Betrieb eines Skigebietes. Profitieren Sie von unseren SNOSAT-Trainings und Beratungen, durch die Sie das Maximale aus den verschiedenen SNOSAT-Lösungen herausholen. Mit unseren Online-Kursen kann Wissen ganz bequem überall auf der Welt erlernt und die Trainings jederzeit abgerufen werden. Perfekt statt gut. Das Ziel der Pro Academy ist der erfolgreiche Betrieb ihres Skigebiets. Dank perfekter Pisten, ressourcenschonendem Arbeiten und effizienten Prozessen.